Du bist für eine Vermögensteuer. Man könnte auch sagen, du möchtest den Reichen ihr Haus wegnehmen. Nein, das möchte ich nicht. Wir brauchen Menschen, die arbeiten und die für sich und ihre Familie eine Zukunft aufbauen und wenn das auch richtig viel wird, dann ist das genau das, was in Deutschland passieren soll. Aber wenn man 4-5 Millionen auf der hohen Kante hat, glaube ich, dass es gerecht ist, etwas zurück an den Staat abzugeben, der einem seine Bildung finanziert hat und der sich um alles sorgt, um unsere Sicherheit und um unser Wohlergehen. Da etwas zurückgehen, halte ich für gerecht. Und ähm, deswegen bin ich dafür, dass wir eine Vermögensteuer einführen und damit unsere Bildung finanzieren und Schulden tilgen. Bildung und Tilgung. Deswegen gibt es von mir einen Toast auf die SPD. Wow, ah, noch was! Noch ein Toast vielleicht? Außerdem gib mir deinen da Daumen auf Facebook, abonniere mich und vor allem geh am 24. September wählen.